Ey, Daniel. Ja? Weißt du, was auch jetzt driftet neben Mario Kart? Deine Joy-Cons. Ja, meine Switch. So <lacht> die Switch. Die dreht sich einfach immer so nach rechts. Ich sag's, ich sag's dir. Das nächste DLC-Fahrzeug DLC in, Mario, in Mario Kart 8 Deluxe ist einfach die Switch selbst. Ja, und oh, das ist so und, lustig, und, wenn Wab, die und die nehmen. bringen Wop. Die bringen Wop. Alter, das wäre, glaube ich, das beste Comeback überhaupt. Hm. okay, ich glaube. Ich glaube, wir sollten jetzt schon, bevor wir den Raum verlassen, den Shine Spark aktivieren. Ich habe das Gefühl, sonst, sonst funktioniert es nicht. Da ist was dran. Ich meine, Platz haben wir. Wie lange hält der aber? Der hält ein paar Sekunden Okay, okay. Und Das, das sieht schon möglicher aus Oh, das war... Also ganz knapp, das ist ganz knapp Ich habe es sogar noch abgespeichert Komm schon Das sieht jetzt... Das sieht jetzt schon... Gute aus Komm... Nein! nein. No. Nein! Hast du gesehen, wie eng das war? Ja! Yeah. Alter! Man könnte fast meinen, ich. Ich. ich. ich. ich wäre Samus! Alter, hast du einen krassen Move gesehen! Mann! Miyamoto! Leul? Das ist kein gutes Game Design, Miyamoto! Hör auf, damit. LOL! Nein! NEIN! Ich hab, probier mal, warte Probier mal so noch ein ganz kleines Stück nach links, aber man hat Angst wegen dem Gegner Hast du das gesehen gerade? Ich bin da irgendwie, ich hab in den, bin in den Scheinspark gegangen, aber bin dennoch irgendwie richtig ja. schnell durch die Tür gerannt und ich ja, weiß nicht wieso Das war voll die Speedrunner-Taktik Bestimmt <lacht> Weißt du was ich mache? Ich, ich lade einfach den Safe State neu, ist mir egal Self-Set? Ja. Oh mein Gott. Aber. <lacht> das ist echt scheiße. Oh mein Gott. Das macht so aggressiv. <lacht> ja. Ey, kann, kannst du mal das Self-Set mal laden? Okay. Rocky hat die Kontrolle. Nein. Das ist nur eine Lüge. Okay. Neue Supergirls <lacht> aus dem Nichts. <lacht> ich weiß nicht woher die kommen. Die waren auf einmal da. Ich, ich, ich habe nichts damit zu tun. Einfach so? Wie von Geisterhand? Ja. Ja, was soll ich schon machen? Ich mein... Sag mal doch nicht Nein zu. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist zu spät gewesen. Ja, das war, glaube ich, ein bisschen zu. Doch! Oh mein Gott! Ja! Direkt mal erstmal, wo wir den 16 neu geladen haben. <lacht> ja! Okay. Ja, vermutlich habe ich das euch rausgeschnitten, weil wir haben jetzt 6 Minuten dran gesessen. <lacht> Und das war halt echt <lacht> langweilig. Okay, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben jetzt. Der, der Ärger, der Ärger, war einfach groß. <lacht> hm. <lacht> Das war der Plan übrigens. <lacht> ja, Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Da <lacht> ja, kommen wir weiter. Hier ist es dann auch so in derselben Stelle. Okay. So, was ist hier? Ähm. Nicht, ob hier nichts ist? Das sieht so verdächtig aus. Aber nee, scheinbar nicht. <lacht> Warte, ich glaube hier kann man aber, ich glaube von, ja von rechts, Hä? von rechts. Na, von rechts. Super Missiles. Hätte ich eh eben mal ja. ähm, Ich denke mal, man kommt aus vom anderen Raum darüber, weil, äh... ja, vielleicht ist da ein tatsächlicher Raum, obwohl das auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Das kann sein, Müssen wir mal gucken. Oh mein Gott! Ich habe keine Super Missiles abgeschossen, nein. Nein. Ich doch nicht. Das ist alles so... Ah, das ist... Komm. Das ist so naheliegend, dass da auf jeden Fall was ist. Hier ist irgendwas. Der Tote. Da muss irgendwo hey. was sein. Wo sind was? wir jetzt schon wieder? Hier waren wir noch nicht. Okay. Da kommen schon. Es ist. Der ist gerade aus der Wand gekommen, hast du das gesehen? Schon, ja. Oder ist er. Oder von oben? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ja. Oh mein Gott, Alter! Alter ja, Jo, <lacht> das, das hätte ich nie im Leben herausgefunden. <lacht> Skill! Dafür lohnt es sich, das, äh, die Würden aufzunehmen. wir haben Super Missile äh, Container bekommen. Das bekommt man nicht immer. Oh, danke. Halt wirklich nicht. Äh, ich will wieder hoch. Komm mal wieder her, du Krabbe. Ah, ja. Was war da unten nochmal? War das, ähm... äh... Ich keine Ahnung, was für ein Raum das war. Keine Ahnung. Lass uns jetzt mal hier umschauen. Wow. Oh, Supermissiles. Ja? Mal hin. ich gerne mit. Ja. Okay, das wird jetzt äh, wahrscheinlich ziemlich nervig. Eigentlich haben die nie so wirklich Probleme gemacht. Oh, da kann man. Oh! Oh. oh. Okay, das, das das war aber auch ein Fehler von mir. Ich kann man Anlauf nehmen? Komm schon. Lol. Ich hol mir jetzt hier an, ob das ist mir jetzt egal. Na komm! Komm schon! Nee, das war nichts. Ich habe mir das irgendwie besser vorgestellt. <lacht> irgendwie erfolgreicher. <lacht> Wow! <lacht> Nein! <lacht> Wie gut! Und wir sind aus dem Wasser hier raus. Stimmt. Oder? Ja. Oder sieht das nur das so? Ah, ne, da, da. Das ist Wasser. Okay. Ich habe das Gefühl, man muss hier eine Powerbombe besetzen. Äh. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass hier nichts ist. Was? Aha. Hast du das gesehen? Ja. Okay, sehr gut. Als ob hier nichts ist. Wollen <lacht> wir uns erstmal hier aufheilen? Ja. Siehst du das nicht? Oh mein Gott. Das, das ist so viel effektiver. Ich merke es gerade auch. Ich meine, man kriegt zwar ein bisschen Schaden, aber das ist jetzt... Äh, man macht trotzdem immer Plus. Ja. Und vor allem auch noch schön andere Sachen. Komm schon. Ich will mehr Missiles haben, ich will sehen, wie wir die 100 voll haben, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt 100 ha haben können aktuell, ich, oder ob wir 95 ich glaube, haben. Ich glaube, ich glaube, wir haben 91. <lacht> Nein, kann nicht sein, weil man immer 5er Schritte kriegt. Da ist was dran, wir kriegen halt scheinbar immer nur Supermissiles gerade. 93... warum schon? 95... Kriegen die ganze Zeit nur Leben, ist... Ein paar Bomben. Sieht so aus, als ob wir voll sind, oder? Okay, ich glaube schon. Wir einfach weiter. Ja. Okay, sehr schön. Huch. Wir <lacht> haben eine Abkürzung zu Brünster. Lol. Aber die Tür, die wird wieder zufallen. Lol. finde, man könnte hier. das ist keine abgeschlossen, kein abgeschlossener Bereich. Man könnte hier theoretisch zu. vorbei. Wenn man einmal das Tor offen hat, kann man hier immer wieder zurückgehen. Das stimmt. Interessant. Das ist cool, so kann man sehr, sehr leicht nach Media kommen. Hm. Ich habe eigentlich was tolleres erwartet, so wie zum Beispiel mehr Missiles. Ähm. <lacht> gehen wir mal weiter. 100 Missiles. Wollen wir nach rechts oder nach unten gehen? Unten könnten wir den Bereich fertig machen. Ja, machen wir dann. Bereich fertig machen klingt ziemlich gut. <lacht> hm. Oh, ich erinnere mich. Ach, hier warst du eben kurz drin. Ja. Hier habe ich ja versagt. <lacht> das ist du sehr gut erkannt, Daniel. <lacht> Stimmt, dann wollte ich ja nach oben, ne? Okay, warte. Ui. Uh. Äh, warum sind ja. hier die Space Pirates? Es gibt keinen Sinn. Das hätte bei dem Gebiet vorher vielleicht Sinn gemacht. Äh, warte, was? Kann ich nicht mit missen äh, Scheinbar. Die können die nicht, ich keine Ahnung, die können wir nicht besiegen? Die verfolgen uns zwar nicht, aber die können wir auch nicht besiegen. <lacht> LOL. ADF. Vielleicht kriegen wir jetzt ein Item aus. Okay. Hi. Ich bin wieder weg. Haben die Super jetzt nicht funktioniert? Nee. LOL. Ich, ich will, hier, aber, ich will aber wissen, ob es hier lang geht irgendwo. Hier echt nirgendwo lang, so ja, da nee. geht es halt lange. Aber da waren wir schon. Das finde ich seltsam. Bo was machen die denn hier? Vor nur in dem Bereich, nur in dem kleinen Bereich. Waren die jetzt? Ich, ich habe den Raum gar nicht verstanden. Ich glaube, es soll es einfach ein Hinweis auf irgendwas geben. Denke ich mal. Ich kann mir nicht was vorstellen, auch. weil als wir vor zwei Parts diesen Aufzug hier in der Mitte runtergefahren sind, konnte man was sehen, wenn man auf, äh, wenn man gut aufgepasst hat. Daniel hat es nicht gesehen, aber ich, ich weiß, was an der Stelle ist und ich habe es auch ganz leicht gesehen. Ich glaube, ich weiß... Discord hat gelenkt, ich habe keine Ahnung, wovon du geredet hast. Also wir sind ja den Aufzug runtergefahren vor zwei Parts und da, wenn man sehr, sehr gut aufpasst, dann konnte man was Geheimes sehen und ich glaube, das könnte was mit den Spy Space Pirates zu tun haben. Mann, ey. Ah, da müssen wir rüber. Ah, verstehe. Können wir halt vorstellen, dass das miteinander zu tun hat. So. Mal rüber. Ach komm! Uh. Loi! Ha! Daniel! <lacht> Ich hatte keine Ahnung. Ich auch nicht. Alter, das ist... WTF! Oh mein Gott, das, das ist, sieht so schwer aus. Nee, es geht Ich bin so froh, dass ich nicht spielen es geht muss. geht eigentlich. <lacht> also nee, das fällt unten, das, das schaue ich mir jetzt nicht an. Das existiert quasi nicht für uns. Ja, ist auch nichts, da bin ich mir sicher. Okay. Das ist ein interessanter Raum. Der Aber jetzt scheinbar auch nichts. Ist seltsam. <lacht> muss man muss, muss, muss man nicht verstehen, da frage ich auch nicht. Und oh, wir sind wieder in dieser Art Gebiet. Ähm Okay, komm, okay. komm, das ist da oben Das ist hier bestimmt eine Speicherschutzung kommen Ich habe das Gefühl, dass da was ist Will man das nicht auf der Karte sehen? Naja, wenn es ein Geheimraum ist Also, hier wird es definitiv weitergehen, Lol. Wenn ja. Ja. es da nicht weitergeht, das war ja offensichtlich, dass es da weitergehen wird ich finde es krass, wie viele geheime Wege es auch hier teilweise gibt. Ja, ich... ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das meiste übersehen haben. Nee, ich glaube nicht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil wir jetzt gegen Ende des Spiels sind. Ja. Okay, da kann man nicht rein. Bomben! Okay, ist das hat nicht so gut gebracht. Ich verstehe die meisten Räume einfach gar nicht, wofür die da sind. Ja. LOL. Dora, ich kann mich an den Raum erinnern. Ich kann mich an den Raum erinnern. <lacht> ich, ich, ich, ich war hin. hier schon mal, also in meinem alten Spielstand. LOL. Und hier sind Super Missiles und Missiles. wir haben 100 Missiles. Hm. Ist aber ziemlich ungewöhnlich, oder dass die so in einem Raum sind. Ja, ich glaube, das ist eine Ausnahme. Ähm ja, und man ja, man kommt nur von hier aus in den Raum. Und nicht wieder zurück? Ah, doch. Aber also man muss wieder hier zurücklaufen. Was man aber alles findet, wenn man hier sich umschaut, das find ich, ich finde das cool. Vor allem hier ich es auch beim so richtig lange Gänge mehrmals durch Wände gehen und so. Das ist halt echt damit man so. zum Item kommt oder zu den zwei Items kommt, das ist cool. Warte. Okay. Die versinken zwar am Boden, aber ich glaube, keine Ahnung, das sind solche Tiere, die halt im Sand sich verstecken. Keine Ahnung. Irgendwas wird es schon sein. Ich will wissen, ob es da oben was gibt. Hm. Sieht jetzt nicht so aus. Immerhin können wir die Karte füllen. Ja, das ist. ist wunderbar. Nee, komm, hier wird schon nichts sein. Ja, ich hab da auch äh, ein gutes Gefühl. Aber hier. Aber hier unten vielleicht. Ja. Oder? Oder? Ja, das sah doch voll danach aus. Ne, <lacht> sah nur so aus. Warte mal. Vielleicht soll es einfach so. Vielleicht soll es einfach so ein komisches Gefühl geben, dass man vielleicht sich mehr umschaut und dann später im linken Weg hinterfragt, was soll das? Okay, aber wir kommen da. sie kommen da rechts nicht rüber, das heißt. Müssen eigentlich zurück, <lacht> aber egal, wir haben, wir haben <lacht> einige Sachen entdeckt und auch gefunden. Ja, das war im Vergleich zum letzten Mal war das sogar ein Erfolg. <lacht> ja, da haben wir echt was gefunden. Und ich meine, der Rückweg, der ist jetzt Geht's hier vielleicht noch lang. Nee. Oh, ah. Oh, der Gegner zeigt das sogar ein bisschen. Das ist gut gemacht. Nein. <lacht> hey, und da ist die Speicher. Station. Mm. Ich glaube sogar, dass wir ziemlich nah am Boss sind. Der Boss, den haben wir auf der Karte eingezeigt. Der ist da. Oh, wir sind, <lacht> wir sind ein Stück weiter weg. Okay. Oh ja, aber hier, ich erinnere mich hier tatsächlich auch noch dran. Hier kann man glaube ich sehr viel zerstören, ich erinnere mich. oder? Nee. Was bist du denn? Sprecher mache ich gleich, wenn ich den Part beende. Oh. Da unten ist auch noch was? Tschüss. Na komm. Wieso funktioniert Da unten sieht es eher aus wie ein Fahrstuhl. LOL. Wie funktioniert das bitte? Äh, ich glaube, das ist einfach nur damit man umher äh, schießen kann. Damit man an der Wand hängen kann und dann. Das ist einfach nur zum Schießen gedacht. Okay. Hä? <lacht> ich habe keine Ahnung. Nicht. Was soll das? <lacht> ich bin ja, Motor. Da oben waren nur zwei Items. Ja, scheinbar. Oben sind ja. <lacht> <lacht> <lacht> das ist bitter. Oh, man, ich hab's echt mit dem Schein-Spark, oder? Okay. Oh. Hm. Damit kommen wir in einen neuen Raum. Nee, wir sogar scheinbar waren. Lol. Seht ihr das? Das sind keine Metroids. Das sind. Ich glaube, ich weiß. Ich kann... Oh, ich kann mich erinnern. Das sind keine Metroids. Metroids besiegt man ja auch anders, ne? Nein. Warte mal. Ich lass mich mal von einem treffen. Ähm, kann ich das irgendwie freischießen? Ich will mich mal von einem, einem treffen lassen, weil ich glaube, die, fun nee, doch, die funktionieren gleich. Ja, auf jeden Fall. Das sind so, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnert habe, sind das Space Pirates. Also Space Pirates, die forschen, glaube ich, hier unten irgendwas zu den Metroids. Mhm. Weil es gibt ja noch das eine Baby-Metroid aus Metroid 2. Und wenn man den wenn man ja. den Rollstuhl runtergefahren ist, den Aufzug runterfahren ist, was ja genau hier ist, also, wir sehen es auf der Karte hier, der, der läuft hier vorbei. Dann konnte man die Metroids hier sehen, während man runterfährt. Aha, okay. Aber es sind keine Metroids, die haben andere Namen, glaube ich. Äh, ja, Speicher machen wir an, dann anders, denke ich mal. Ja. Ähm. Sweet Booster, okay. Okay, Anlauf haben wir hier. Aber hier sind Items, die nehme ich gerne mit. Oh, sieht aus wie ein Boss? Ja, die Tür ist hinter mir zu. Loy. Oh mein Gott, das ist äh, äh, Ridley's Bruder. <lacht> ich glaube, ich hätte speichern sollen. Glaube ich auch, wir haben nicht mehr so viel ich, Energie. Ich, ich, ich habe den noch nie gesehen. Ich, ich wusste nicht mal, dass es den Boss gibt. Ernsthaft? Nee. sehen gerade zum ersten Mal. Ich glaube, weiter habe ich nicht gespielt. Komm schon okay irgendwie schaffst du das schon ja ich habe noch viele Leben aber dennoch ich, mein, ich habe auch noch Energie Tanks der Tanks komm schon okay. okay okay er ist tot Was es geht denn hier ab jetzt hier das item. Hallo? Ich möchte mein item haben. Ich glaube, es gibt keins. Warte, warte, warte, war da gerade nicht was? Wo denn? <lacht> da oben. Ah nee, okay, es sind nur die deko die weg sind. Okay. Nee, wir kommen gleich. So merkwürdig. Ich gehe zurück, äh, weil erstens wir müssen spe sollten speichern und zweitens, ich glaube, da wenn wir hier weitergehen, kommen wir zum Endboss. Also zum Boss des Gebiets. Ja. Also ein Gefühl. Das heißt, wir gehen hier beim nächsten Mal lang. Ja, wobei wir noch ein bisschen was in dem anderen Raum zu erkunden haben, denke ich. Okay. Also im Raum, wo wir jetzt gleich speichern wollten. Ja, äh, ihr lebt wieder. Warum lebt ihr wieder? Ich hab euch eben getötet. Ähm. Ja, doch, man kommt zurück. Man kann ja hier den Speedbooster nehmen. Ich dachte gerade schon, wir seien hier gefangen. Ja. Das wäre nicht so. Das wäre es ja. Das wäre nicht so optimal. Kommt man hier lang? Nee. Okay, dann gehen wir hier unten lang und dann speichern wir mal. Und oh, wir haben 100 Missiles, als man sieht das. <lacht> nicht mehr. Das hat lange angehalten. Ja. <lacht> Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Super Metroid. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter in Meridia. Und ja, passt, passt auf, dass eure Switch nicht auf einmal zu Mario Kart 8 Deluxe wird. Und, ähm, ja, das ist ja unverteilt. Ja, vor, allem, vor allem für uns, weil sonst funktioniert unser Super Nintendo nicht mehr richtig. Ähm, nee. Ja, <lacht> ciao. Ciao.